Willkommen zum kleinen einmal eins der Kostenrechnung. Mein Name ist Dr. Laut. Heute betreten wir das Gebiet der Teilkostenrechnung. Die Kostenrechnung soll vor allem Zahlengrundlagen für das Management schaffen, Grundlagen für Entscheidungen liefern. Bisher haben wir sämtliche anfallenden Kosten aufgelistet und sortiert. Dieses Kostenrechnungssystem bezeichnet man als Vollkostenrechnung. Es ist allerdings so, dass diese Vollkosten nicht in jedem Falle entscheidungsrelevant sind. Insbesondere für kurzfristige Entscheidungen sind nicht die Vollkosten, sondern nur die Teilkosten entscheidungsrelevant. Wir kommen dann zu Begriffen wie Kostenauflösung, Deckungsbeitrag oder Break-Even-Punkt und diese Begriffe wollen wir heute diskutieren. Unser Unternehmen hat im Jahr 2011 85.000 Einheiten des Muster City produziert. Die Kostenrechnung, die Vollkostenrechnung, hat pro Einheit einen Selbstkostenpreis von 7618 Euro pro Stück ermittelt. Diese Zahl ist die Antwort auf die Frage, wie viel kostet die Herstellung einer Einheit Muster City, einer Einheit Kostenträger. In der Teilkostenrechnung lautet die Frage etwas anders. Wie viel kostet die Herstellung einer weiteren Einheit Muster City, einer weiteren Einheit Kostenträger. Um wie viel erhöhen sich unsere Kosten, wenn wir 85.000 und eine Einheit herstellen? Wie wir gleich sehen werden, liefert die Teilkostenrechnung hier die sogenannten variablen Selbstkosten von 5.059 Euro pro Einheit. Wir haben hier eine Darstellung der Kosten gegen die produzierte Menge. Wir haben 85.000 Einheiten produziert, die Gesamtkosten betrugen 647 Millionen entsprechend einem Punkt in diesem Diagramm. Wie hängen die Gesamtkosten von der produzierten Stückzahl ab? Die Antwort auf diese Frage ist die sogenannte Kostenfunktion. Im einfachsten Fall kann die Kostenfunktion wie eine Gerade aussehen. Interessant ist insbesondere der Schnittpunkt dieser Gerade mit der y-Achse. Dieser Achsenabschnitt entspricht den sogenannten Fixkosten. Die Kosten, die auch dann auftreten, wenn wir überhaupt nicht produzieren. Für unsere Muster GmbH sind das 217 Millionen Euro. Man spricht auch von einem Fixkostenblock, denn diese Kosten sind unabhängig von der produzierten Menge. Abgekürzt mit einem großen K Index F. Der Unterschied zwischen den Gesamtkosten und den Fixkosten sind die variablen Kosten. Diese variieren in Abhängigkeit von der produzierten Menge. Im einfachsten Falle sind das proportionale Kosten. Abgekürzt mit K-Index V bei den hergestellten 85.000 Einheiten entsprechen die variablen Kosten 430 Millionen Euro. Die Gesamtkosten Groß K ergeben sich aber durch Addition von K-Index F plus K-Index V. Wenn wir nun die Produktion verändern, etwa zurückfahren, ändern sich die Fixkosten nicht, die Variablen kosten sehr wohl. Entsprechend sind für die Entscheidung, ob wir die Produktion verändern sollen, die fixen Kosten gar nicht relevant, sondern nur die variablen Kosten. Genau das ist die zentrale Aussage der Teilkostenrechnung. Für kurzfristige Entscheidungen, wie zum Beispiel kurzfristige Veränderungen der Produktionsmenge, sind nur die variablen Kosten entscheidungsrelevant. Hier sehen wir in einem Zahlenbeispiel die Kostenaufstellung eines Unternehmens. Mit diesen Zahlen könnten wir zum Beispiel eine Vollkostenrechnung durchführen. Wenn wir eine Teilkostenrechnung durchführen wollen, müssen wir jede dieser Positionen in Fixkosten und Variable Kosten unterteilen. Wir sprechen von Kostenaufspaltung. Manchmal ist diese Unterteilung sehr einfach möglich. Bei den Einzelkosten ist es in der Regel so, dass sie variable Kosten darstellen. Die Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten sind in der Regel fixe Kosten. Andere Kosten sind Mischkosten. Hier muss man sich eine Möglichkeit überlegen, in Fixkosten und Variable Kosten zu differenzieren. Die Kosten einer gesamten Periode werden mit einem großen K bekürzt, etwa wie hier die Gesamtkosten, Variablenkosten und Fixkosten des Muster City. Die Stückkosten werden mit einem kleinen K bekürzt und man erhält sie aus den Gesamtkosten durch Division mit der Ausbringung x. Entsprechend ergeben sich die Gesamtstückkosten zu 7612 und die Variablenstückkosten zu 5059 Euro pro Einheit Mustercity. Eine Definition von fixen Stückkosten ist ebenfalls möglich, allerdings etwas problematisch, wie wir später sehen werden. Diese Unterteilung in Groß- und Kleinschreibung können wir auch für die Erlöse beibehalten. Der Gesamterlös, der Umsatz wird mit Groß-E abgekürzt, der Stückerlös oder der Preis mit Klein-E. Die Differenz aus Stückerlös und Gesamtstückkosten ergibt bekanntermaßen den Gewinn. In der Teilkostenrechnung ist häufiger als der Gewinn der sogenannte Stückdeckungsbeitrag ein Entscheidungskriterium. Der Deckungsbeitrag ergibt sich als Differenz des Erlöses minus den variablen Kosten. In dieser Abbildung zeichnen wir sowohl Kosten als auch Erlöse als Funktion der Ausbringung x, der produzierten und abgesetzten Menge. Die Erlösfunktion ist eine Nullpunktsgerade, üblicherweise mit konstanter Steigung. Die Kostenfunktion ist im einfachsten Falle eine Gerade mit dem Achsenabschnitt Fixkosten. Die Erlösfunktion, vor allem aber die Kostenfunktion, können auch kompliziertere Formen haben. Wir wollen aber vor allem den einfachsten linearen Fall diskutieren. Erlös- und Kostenfunktion schneiden sich in einem Punkt, das ist der sogenannte Break-Even-Punkt oder die Gewinnschwelle. Unterhalb der Gewinnschwelle erwirtschaftet das Unternehmen einen Verlust. Erst oberhalb der Gewinnschwelle betreten wir die Gewinnzone. Bei komplizierteren Kostenfunktionen kann es auch mehrere Break-Even-Punkte geben. Hier kann man dann auch noch weitere charakteristische Punkte definieren. An der Gewinnschwelle halten sich Kosten und Erlöse genau die Waage. Kf plus Kv gleich E.